Gotham. Die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate. Wo ist mein Geld? Ha? Lass dir das eine Lehre sein. Du weißt, man sollte Cobblepot nicht provozieren. Esther, komm her. Willst du Ärger? Du lässt ihn in Frieden. Wer bist du denn? Ich bin Batman Scheiße Ich werde dich nur ziehen lassen Solltest du irgendeine Art von Widerstand leisten Liefere ich dich der Polizei aus Weißt du was? Nimm das Fledermaus doch die Polizei kann nicht überall sein. Dort sind sie. Ich kann nicht überall sein. Die Stadt braucht einen Beschützer. Sie braucht Batman.